Hi! Du fragst dich, wie du und deine Gruppe auf dem Crystal 22 untergebracht sein werdet? Hier alle Infos in Kürze. Es gibt drei Möglichkeiten. Der garantiert kürzeste Weg aus dem Schlafsack übers Frühstück in die Veranstaltung beginnt im Zelt. Nutzt den Zeltplatz direkt auf der Messe, stellt euer Zelt und euren Liegestuhl auf und betont das Festival in Crystal. Alternativ dazu bieten wir auch Übernachtungen in Schulen und Sporthallen an. Egal ob im Klassenraum oder in der großen Turnhalle, auch hier gibt es natürlich Frühstück in unmittelbarer Nähe und eine warme Dusche. Du kennst jemanden in Erfurt und möchtest dort übernachten? Kein Problem. Auch das kannst du bei der Anmeldung angeben. Frühstück bekommst du natürlich trotzdem bei uns. Ganz wichtig, wir bieten barrierefreie Unterkünfte an. Das Crystal soll wirklich für alle sein. Schlaf gut!